Herr Chinas, die, äh, die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten und äh, Passagierdaten die die Bewegungen und die privaten äh, Telekommunikationen äh, der Bevölkerung äh, überwachen sollen, äh, schaffen ein ungutes Gefühl bei der Bevölkerung. Man hat das Gefühl, nicht mehr frei zu sein, sich nicht frei verständigen und bewegen zu können. Ähm, dabei ist dieses Gefühl wesentlich für das Freiheitsgefühl in unserer Gesellschaft. Der EuGH hat bereits zweimal geurteilt, dass... Äh, die Überwachung der Telekommunikationsdaten von Bürgern, äh, bei denen keinerlei Verbindung äh, zur Kriminalität hergestellt werden kann, über das Ziel hinaus schießen. Also Bürger, die ähm, keine Verbindung mit der Kriminalität haben, könnten sich dazu verpflichten, dass deren äh, Telekommunikationsdaten nicht mehr äh, erfasst werden und äh, gäbe es nicht äh, die Möglichkeit eines Moratoriums für diese Massenspeicherung von Daten. Werden sie außerdem den Druck des Rates oder die Initiative des Rates für eine neue Initiative äh, zur Datenspeicherung des Rates zurückweisen. Es war auch die Rede von äh, Reisedaten in diesem Zusammenhang. Bitte schön, Sie haben zwei Minuten Zeit für Ihre Antwort. Herr äh, Breyer, mir ist bewusst, wie heikel das Thema der Datenspeicherung ist, ähm, äh, auch und gerade für Ihre Fraktion, aber auch darüber hinaus. Und ich kann Ihnen da auch weitgehend beipflichten und habe ein ähnliches Empfinden wie Sie. Als äh, früherer EU-Beamter habe ich äh, äh, immer großen Respekt gehabt für die Urteile des EuGH. Und was der EuGH uns hier ähm, vorgegeben hat, muss mit großer Sorgfalt äh, respektiert werden. Es gibt Grenzen, die der äh, Gerichtshof gesetzt hat. Ich glaube nicht, dass diese überschritten werden. Die die Kommission wird die Situation äh, auch nach diesen Urteilen weiter evaluieren und diese Urteile natürlich mit einbeziehen in die Evaluierung. Aber ich weiß, dass es zahlreiche andere Urteile gibt, die noch anhängig sind. Ich habe mit den Dienststellen darüber gesprochen, die mir zu verstehen gegeben haben, dass äh, sie gerne die Urteile in diesen anhängigen Verfahren abwarten würden, bevor äh, Konsequenzen gezogen werden. Und was äh, Ihre allgemeineren Fragen angeht, äh, habe ich schon mehrfach gesagt, dass die Europäische Union im Bereich Datenschutz wirklich vor eine Vorreiterrolle weltweit einnimmt. Wir sind der Staatenblock, der den Bürgern die weitreichendsten Garantien diesbezüglich gibt. Und es gibt ein Prinzip, das überall zur Anwendung kommen muss, nämlich die Zustimmung des Einzelnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Prinzip in manchen Bereichen unserer Politik äh, letzten, während wir es in anderen respektieren. Das gehört auch zu äh, der europäischen Lebensart, jedenfalls für mich. Vielen Dank. Danke schön. Herr Breyer, möchten Sie nachhaken für eine Minute? Bitte. Danke für Ihre Antwort. Äh, der, äh, die Achtung der äh, Rechtsurteile des EuGH ist äh, das eine, aber eine politische Entscheidung Dahingehend, dass äh, diese Prinzipien auf andere Datenspeicherungsverfahren Anwendung findet, das ist etwas anderes. Deswegen äh, ist meine Frage, würden Sie als allgemeines Prinzip akzeptieren, dass dies nicht flächendeckend zur Anwendung kommen sollte? Das ist das eine. Zum anderen sagten Sie, dass ein Gleichgewicht gefunden werden muss zwischen dem Recht auf Sicherheit und dem Recht auf Privatsphäre. Aber es gibt kein Menschenrecht auf äh, Sicherheit vor ähm, Kriminalität. Das steht nicht in der Charta äh, der Grundrechte. Ähm, wie können wir Ihnen vertrauen, wenn Sie äh, diese Grundrechte äh, missverstehen in diesem Maße? Also dieses Recht auf Sicherheit, das bereitet uns große Sorge, dieser Ausdruck. Herr Sinas, eine Minute für Ihre Antwort. Also zum ersten Teil Ihrer Frage würde ich sagen, dass die beste Möglichkeit, Ihren Ängsten, Ihren Ängsten zu begegnen, wohl in der Zusammenarbeit mit Kommissarinnen Gabriel und Johansson liegt, aber auch die Gesetzesvorlage über digitale Dienstleistungen von Frau Kommissarin Vestager und Goulart. Hier muss das Element Sicherheit mit hereingebracht werden. Und Ich glaube nicht, dass das unbedingt im Widerspruch zueinander steht oder ein Nullsummenspiel sein muss. Ich glaube, dass bestimmte Bedenken hier ausgeräumt werden können, mit einer Zusage, dass Grundrechte hier das zugrunde liegende Element sein müssen. Sicherheit ohne Grundrechte gibt es nicht. und Grundrechte sollten bisher nicht, sollten nicht als eine Art Folgeabschätzungselement angesehen werden, wo wir dann am Ende mal gucken, ob das zusammenpasst, sondern es muss von vornherein mit eingearbeitet werden.